Als ich Professor Zernico vor einiger Zeit zum ersten Mal persönlich kennengelernt habe, da habe ich sofort dieses besondere Brennen für die Aufgabe, für die Patienten gespürt bei ihm. Das ist auch etwas, was sehr präsent ist, wenn man vor Ort ist, das Team kennenlernt, dass da eine besondere Atmosphäre herrscht, dass Menschen in schwierigen Situationen für Patienten und Familien, so komisch ich das auch anhören mag, an Lebensglück, an bewegenden, beglückenden Momenten, ermöglicht wird, ist etwas sehr, sehr Besonderes, was Unterstützung verdient. Wir freuen uns, dass wir da seit einiger Zeit in der Lage sind, mithelfen zu können. Das ist eine Aufgabe, die wir gerne unterstützen und wir wünschen dem Kinderpalliativzentrum auch in den zukünftigen Jahren eine gute Entwicklung. Danke, dass wir da einen Beitrag leisten können für Ihre Arbeit.